Ja, dann erstmal guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Vortragsblock heute Morgen am, äh, am Voskis Freitag. Und den ersten Vortrag wird halten Axel Schäfer zum Thema, was es Neues aus Metador gibt. Dankeschön. Ähm, Freue mich, dass ihr auch da alle so früh jetzt zum Metadatenthema gekommen seid, Freitag. Ähm, ein Wort zu mir, ich, Axel Schäfer, ich arbeite bei der Wear Group hier in Bonn als Projektleiter, auch verantwortlich für, für den Metador. Ich ähm, habe hier an der Uni Bonn studiert und das letzte Mal in dem Hörsaal war ich vielleicht vor zehn Jahren. Ich weiß nicht, ob ich mal zwischendurch da war. Es ist schon echt was Besonderes hier zu stehen. Das waren meine ersten Stunden, die ich da in diesen grünen Sitzen verbracht habe. Es ähm, ist ein schönes Gefühl hier. Ähm, 9 Uhr, Freitags früh, Metadaten. Es könnte Spannendes geben, aber der Vortrag wird spannend, weil wir haben Metador äh, kurz vor der finalen Version. Wir werden das im Sommer veröffentlichen. Ähm, werden da auch neue äh, GitHub-Repository-Geschichte machen, das nicht mehr unter der Webgroup posten, sondern vielleicht da, wo die Folien liegen, werden GitHub kommen, Metador-MD. Metador, Metador gab es schon, äh, Metador-MD für Metador-Metadaten. Ähm, da liegen die Präsentationen jetzt auch schon. Äh, die verweisen aber noch auf meinen Home-Ordner. Also Es wird ein bisschen schwierig mit dem Styles, aber ich werde das noch fixen. Ähm, wer arbeitet mit Metador oder wer kennt Metador? erstmal? Hand hoch. Ähm, Metador ist ein Metadaten-Editor. Wir war immer sehr... Ähm erfolgreich, weil man sehr schnell Formulare erstellen konnte und sehr schnell Metadaten eingeben konnte. Jetzt haben wir sicherlich zwei Jahre dran gearbeitet und keine neue Version veröffentlicht. Und innerhalb dieser zwei Jahre ist eigentlich eine Menge hat sich verändert. Ich war letztes Jahr schon auf der Foskis, und habe gesagt: Boah, schaut mal hier, was alles da ist. Plugin-Konzept, neue Sachen. Hat sich schon wieder geändert. Deshalb haben wir da auch nichts released, weil sich an der Architektur äh, grundlegende Sachen geändert hätten. Das hätte ähm, mehr Ärger gemacht. Ich werde ein bisschen die Funktionen durchgehen. Ähm, wir haben hier einen Stand, da können wir uns das Teil noch im Detail dann angucken. Ähm, mal gucken, was ich live zeige, was nicht. Bei der kurzen Zeit springen wir vielleicht nur erstmal durch die Folien. Es gibt alles live auch zu sehen. Ähm, und die Screenshots habe ich gestern noch schnell eingefügt. Also allgemeine Funktionen, editieren und so weiter, Adressverwaltung, Validierung, Administration, Instanzen, Plugins, CSW, CSW. und Zusammenfassung. Ähm, allgemeine Funktionen von der Oberfläche. Metador heutzutage sieht so aus, man hat einen Startbildschirm, man sieht seine Metadaten. Wir haben hier Sachen einfach von den sieben Weltwundern der Antike und der Moderne genommen. Irgendwo muss man ja mal Metadaten eingeben. Die haben den Vorteil, man kann ähm, chinesische Zeichen einfach per Copy-Paste nehmen, griechische Zeichen und sowas. Ähm, so, was man noch sieht, da oben sind äh, hier verschiedene Reiter. Zu denen kommen wir noch. Was heißt denn das? Wir haben die Suchbegriffe, hier kommt gleich noch eine Karte, wir haben verschiedene Filter, Daten und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die man halt sehen kann, der Datensatz ist öffentlich, er hat ein bestimmtes Datum und es gibt Exportfunktionen. Wir haben eine Kartenunterstützung im Metador, die baut sich auf, indem man hier auf diesem Suchbegriff, auf dieses Kartensymbol klickt und hier sieht man jetzt die Boundingboxen der Metadaten. Das sind jetzt aus einem anderen, da wurden Lorem Ipsum-Datensätze ganz viele erzeugt und man sieht, den Klick hier von dem, wo, die, wo der Mauszeiger ist, welche Datensätze innerhalb dieses Bereiches halt sind. Die werden gehighlightet und dann kann man dann auch ähm, die im Ergebnis sehen. Und die Karte kann natürlich für die Suche verwandt werden. Äh, Filterkriterien auf der linken Seite ganz kurz, jetzt erstmal hier nur die Hierarchy-Level, eine Sortierung, Datum. Ähm, man kann die Ergebnisse auch als CSV runterladen, dann kommt dann Alternativtitel, Titel und vielleicht noch die Kategorie, nicht so viel halt bei raus, aber das ist jetzt bei dem Beispiel erstmal. Wenn man so ein Ergebnis hat, wie jetzt hier die chinesische Mauer, sieht man ein paar Zusammenfassungssachen und man hat die Möglichkeit, unangemeldet sich das Ergebnis anzuschauen als PDF, HTML oder halt als XML-Ausgabe. Die XML-Ausgabe hier ist jetzt halt ISO-orientiert. Man muss aber dazu sagen, Metador hat und muss nicht ISO und Inspire Standards verfolgen. Wir haben ein Projekt letztes Mal auf der web 2 b vorgestellt, bei einem... Mobilfunkunternehmen, die haben halt kein Interesse an ISO oder Inspire gehabt, die wollten einfach nur Metadatenkatalog haben. Und da ist irgendwas an Metadatenoberfläche entstanden, was ziemlich nach Dublin Core aussah und eine XML-Ausgabe brauchten sie gar nicht. Also das geht halt auch, wenn man es halt intern nutzt. Und die haben halt keine Notwendigkeit, da ein CSV rauszugeben. Ähm, Ausgabe als HTML und PDF gab es aber dann schon und ähm, das ist jetzt die HTML-Ausgabe. Hier oben sieht man so ein bisschen die URL, die da entsteht, da werden die Sachen dann halt zusammengefasst. PDF-Ausgabe ist eigentlich dasselbe, nur als PDF. Ähm, wenn ein Ergebnis gesperrt ist, ja, das ist, ich glaube, da ist die Folie verrutscht. Ähm, wenn man sich anmeldet, dann kann man Metadaten bearbeiten. Das ist ja ganz klar. Also wenn man sich nicht anmeldet, kann man sich nicht bearbeiten. Ich habe diesen Anmeldebild schon irgendwie nicht gezeigt, da war mir zu langweilig. Wenn man ein Ergebnis äh, bearbeiten will, dann darf man das auch. Man darf es aber nicht, wenn ein anderer den gerade bearbeitet. Und das soll diese Folie zeigen. Der Datensatz ist derzeitig gesperrt. Also da editiert einer an der chinesischen, chinesischen Mauer. Ähm, und äh, dann kann man das Ding selbst nicht bearbeiten. Das sieht man auch, wenn man dieses Ding dann aufmacht, dann steht dann halt da, der Datensatz ist derzeit durch den Axel gesperrt. Und ich bin hier als Root angemeldet, also ich darf das Teil nicht editieren. So, ähm, da haben wir schon den ersten Blick auf die Formulare gesehen. Das ist halt der Kernpunkt von dem Ganzen, wie angenehm kann man Metadaten aufnehmen. Und dann, es, es muss ja jemand machen, man kann das Ding auch dynamisch füllen über Importkriterien und sowas, aber irgendeiner kann ja auch dann Metadaten bearbeiten, da haben wir die Formulare. So sieht es aus, wenn man sich anmeldet, dann hat man dieses Stiftsymbol, man weiß, man darf dran arbeiten. Ähm, öffnet das auf und wie haben wir das strukturiert? Wir haben hier oben jetzt so Tabs. Also links haben wir erstmal die Hauptkriterien, Metadateneigenschaften, Dateneigenschaften, Vertrieb, Qualitätsangaben, Verantwortlichkeiten. Das kommt aus dem Projekt. Also das ist äh, von, einem, von einem Datenanbieter, äh, Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz. Die wollten halt Qualitätsangaben, Herstellerinformationen, also ähm, äh, also Metadaten halt in den Dingen haben, die die halt auch automatisch aufnehmen. Und die, die halt auch brauchen als Landesdatenanbieter. Das braucht eine Kommune halt nicht, aber insofern sind die halt recht groß geworden, die Formulare. Und dann haben wir hier oben ein paar Tabs, wo man halt sieht, was alles unter diesen Dateneigenschaften drin ist. Also man kann denkt so, ach, das geht dann noch fünf... Rubriken, ne, es sind ein paar mehr, leider. So, und dann haben wir natürlich hier diese Bobbles äh, für Mandatory-Attribute und auch für ähm, optionale Attribute. Und ansonsten gibt es halt Sachen, die man editieren kann, wie zum Beispiel die ISBN-Nummer. Es gibt Sachen, die man auswählen kann, wie den Namensraum, das ist eine Dropdown-Liste. Und es gibt den Identifikator, den man gar nicht editieren kann, weil der wird vom System vergeben. Ähm, ja, es gibt diese Auswahllisten, hier jetzt das Beispiel von der Sprache. Ähm, und diese Auswahllisten kann man im Backend auch noch bearbeiten. Also man kann die selber festlegen. Ob da jetzt Deutsch, Englisch, Französisch äh, drinstehen ähm, muss, das macht man nachher in der Administration hinten. Ähm, dasselbe geht auch bei Auswahllisten, die ein bisschen größer sind, wie jetzt hier bei den Qualitätsangaben. Ähm, weil man wählt eigentlich nur eine Verordnung oben aus, halt die EG äh, Nummer 1089. Und dann gibt es auch noch andere, ähm, die man angeben könnte. Und äh, wenn man die oben ausfällt, dann füllen sich automatisch die Versionen, äh, die Datumswerte aus, weil die einen haben Veröffentlichkeitsdatum, die anderen vielleicht ein Erstellungsdatum und die Angabe zur Konformität. Das sind alles eigentlich festgelegte Sachen ähm, aus den, aus den ähm, Vorgaben. Nur den Konformitätsgrad, die muss man auch per Hand dann eingeben. Also das soll einem das alles erleichtern, auch diese Liste, die ist jetzt halt ein bisschen größer als Deutsch-Englisch, die hat halt mehrere ähm, Eingabemöglichkeiten, kann man dann auch bearbeiten und neue hinzufügen, falls es welche geben sollte. Die werden erstmal momentan in der Version per Default gefüllt, aber können dann noch geändert werden. Schlüsselwörter passen auch in diese Geschichten rein, also dass man dann eine Dropdown-Liste von Schlüsselwörtern hat, dass man eigene Schlüsselwörter hinzufügen kann, das kann alles in der Administration ver verwendet werden und damit bietet Metador halt die Möglichkeit einfach Metadaten aufzunehmen und halt auch diese ähm, Inhalte zu den Formaten selber noch hinten zu verändern. Wir haben in dem Metadatensatz, wenn man den eingibt, diesen Bezug zu den anderen Datenquellen wie beim Operates On, ähm, wo man dann halt hinklickt und sagt, okay, ich suche mir jetzt aus der ganzen Liste einen anderen Metadatensatz aus ähm, und dann wird das halt an die richtige Stelle gefügt, dass da eine Verbindung ist. Ähm, ein großer Punkt, der im Meta dort drin ist, ist die Adressangabe. Wir haben viele Kontaktangaben im Metadaten. Ich meine, Metadaten bestehen ja eigentlich nur aus rechtlichen Dingen und Kontaktangaben und es gibt noch einen Titel und eine Beschreibung und eine Boundingbox. Box. Ähm, und die Kontaktangaben sind natürlich wichtig. Man konnte die früher im Metador einmal eingeben und hatte dann nachher diese einmal eingegebene Adresse und konnte sie wieder auswählen. Das war so ein Mechanismus, der war da. Also Das wurde jetzt hier erweitert. Jetzt gibt es hier im, in der Administration hinten, wo man dann als bestimmter Benutzer reingehen kann, eine Adressverwaltung. Da werden erstmal alle Adressen reingegeben, die man so hat. Also das ist halt wiederum Verwaltung gewesen. Die haben ein paar Leute, die dann da als Kontaktangaben angegeben werden können, die Vertriebler, die Metadatenfachleute. Und man geht einfach dann in dem Formular hin und wählt aus dieser Adressverwaltung halt die Person aus, die eingetragen werden soll. Und dann sind alle Felder halt gefüllt von der Straße, E-Mail, Hausnummer oder sonst was. Das ist eine zentrale Verwaltung äh, von den ganzen Sachen. Es gibt ein paar Metadatengeschichten, die sind für die meisten nicht so wichtig, aber... Ähm, und da dem Prozessinformationen, da kann man Kontaktangaben wiederum per Hand eingeben. Also da ist das dann unabhängig von der Adressverwaltung. Aber das sind so Details von den erweiterten Metadatenprofilen. So sieht das dann im Backend aus, in der Administration. In der Tabelle wird halt nur gelistet die Firma Freund und Eileen-Freund. Und wenn man auf neu klickt, kriegt man dann halt wiederum so ein Formular, wo man die Kontaktangaben eingibt. So, ähm Validierung, Mandatory, Conditional, Optional. Wir haben eine Validierung im Frontend, ähm, die jetzt auch auf diesem Metadatensatz hier basiert natürlich, weil Validierungen sind ja von Metadatensatz zu Metadatensatz und von Ideen, die man damit hat, unterschiedlich. Können unterschiedlich sein, ein paar sind festgelegt. Ähm <lacht> Wenn man irgendwie was vergessen hat ähm, auszufüllen, wie Form des Datenbestands oder Art des Datenbestands, das sind Mandatory Objekte, ähm, die muss man ausfüllen in dem Fall, das sind Dropdown-Listen, dann wird das rot markiert. Man kann den Datensatz erstmal äh, speichern, aber halt nur einen Zwischenstand speichern. Und eigentlich sind hier oben diese Freigabe- und Validierungssachen aus. Da komme ich gleich noch zu. Das heißt, es, es wird gehighlightet. Hier steht dann eine Zahl, wie viele Dinge unter den Dateneigenschaften noch auszufüllen sind. In dem Fall habe ich Glück gehabt, zwei. Bei, äh, wenn man vergisst, alle Kontaktangaben auszufüllen, dann sind es ein paar mehr. <lacht> ähm, und hier oben in dem Reiter sieht man halt noch, dass es bei der Klassifizierung ist, und das Ding wird rot hochgehoben. Das sind Regeln, die wir halt feste ein bauen, mehr oder weniger. Also das sind JSON-Dateien, wo die Validierungen festgelegt werden, die dann halt auf die Formulare und auf die Objekte passen. Das ist kein Hexenwerk. Ähm und wir haben halt auch Abhängigkeiten. Das heißt, wir haben da auch so eine gewisse Logik. Wir haben äh, innerhalb der Maßstabszahl, also vom Raumbezug kann man entweder die Maßstabszahl oder die Bodenauflösung angeben. Und deshalb sind die Dinger weder rot noch grün, sondern sie sind gelb. Ähm also eins von den beiden muss man ausfüllen. Wenn ich eins ausfülle, wie zum Beispiel die Maßstabszahl, dann ist alles Taco. Wenn ich beide ausfülle, dann äh, merkt das Ding mir das halt auch an, weil das darf ich nicht. Darf scheinbar nur eins. Ähm das ist mal ein schöner Screenshot. Der ist okay. Äh, wir haben eine Freigabe und eine Validierungsgeschichte. Das heißt, wenn ich äh, einen Datensatz ausgefüllt habe, sodass er ähm, wirklich alle keinen Fehler mehr schmeißt, keinen Validierungsfehler mehr, dann kann ich ähm, den auch freigeben letzten Endes. Wenn ich äh, da immer noch Dinger drin habe, dann wird mir, sobald ich diesen Validierungsschalter angeschaltet habe, das Ding immer irgendwie anmäkeln. Das kann ich dann ausschalten, dann kann ich sagen, komm, mich interessiert die Validierung nicht, dann kann ich aber auch sowieso nur Zwischenstände abspeichern. Das heißt, ich kann Zwischenstände immer abspeichern, die sieht aber keiner außer ich und die Leute, die in meiner Gruppe sind. Ähm, wenn ich die Validierung angeschaltet habe, dann kann ich nur validierte Datensätze komplett abspeichern und dann gehen die auch erstmal in die Freigabe rein. Das ist halt das Prinzip, dass da nichts rausgehen kann, was nicht vollständig äh, ausgefüllt ist. Und das läuft in dem Projekt sogar noch so weit, alle Sachen, die äh, komplett falsch sind, sei es auch durch Importe, sei es durch CSW-Inserts oder sonst was, wo sich äh, was verhaspelt dann, die werden auch komplett gesperrt und landen in so einer Quarantänestation. Äh, kurzer Blick auf die Administration. Wenn man sich angemeldet hat als Benutzer, der in der Admin-Gruppe ist, also Benutzer- und Gruppenverwaltung hat man ja immer, ähm, dann sieht man hier diese Administration, links wiederum solche Reiter, was man alles machen kann und äh, in der Übersicht sieht man halt, was los ist. In der Instanz haben wir jetzt äh, 1000 Metadaten drin, bei drei Benutzern und fünf Gruppen. Man kann sich überlegen, was das für eine Organisationsform war. <lacht> ähm, und die drei Leute haben wirklich 1000 Metadatensätze per Hand eingegeben. Nee, es ging automatisch, wir haben die importiert. Ähm, und 108 Adressen, die kamen aus einem Webservice, die haben wir einfach auch importiert. Ähm, geschrieben hat die keiner. Äh, es gibt so ein paar Standardgeschichten, äh, man kann dem ganzen Metadone Auszeit geben, indem man so eine Systemmeldung hinterlegt, dann kommt so ein roter Balken und sagt, in fünf Tagen machen wir äh, den Rechner aus oder sowas. Solche Kleinigkeiten kann man da machen, Proxys angeben, was immer ganz interessant ist, wozu braucht man Proxy? Äh, für die Karte halt, ähm, die man einbaut. Die kann über ein Proxy halt dann irgendwo unsere OSM-Karte einbauen oder sonstige Sachen. Dafür gibt man das halt an. Es gibt eine Logging-Geschichte, die man eingibt, also man kann eine Protokollierungsstufe festlegen, Anzahl Logs pro Seite ist, man kann die Logs halt hier auch im Backend anschauen. Das sieht dann so aus, es gibt ähm, auch da einen Status, man kann das noch sortieren und man kann ähm, das Log auch letzten Endes leeren, laden, sonstige Sachen machen, die werden auch dann in Dateien rausgeschrieben. Ähm, sind wir es schon soweit? Instanzen, das ist eine Geschichte, die ich kurz ansprechen will, die kommt jetzt auch aus dem Projektkontext, die wird nicht für jeden von Ihnen wahrscheinlich interessant sein, aber es ist ein interessantes Konzept, weil es macht mehr oder weniger eine logische Einteilung dieser ganzen Metadaten. Und die Auswirkungen darauf sind auf den Import von Daten, in welche Instanz sollen die rein, auf die Oberfläche, für welche Instanz stelle ich jetzt einen Metadatensatz, für den CSW und für die Validierung und für die Quarantäne-Geschichten und sonst was, die halt in diesem Projekt jetzt vor allen Dingen waren. Aber Importoberfläche CSV und solche Sachen hat es ähm, eine Übersicht. Also was waren Instanzen? Ich gehe mal kurz nochmal auf die erste Folie. Ähm, das sind hier oben diese Dinger, diese Reiter, Tabs. Also ich habe Metadaten, die ich jetzt hier sehe, diese sieben Weltwunder gehören zur Instanz intern. In der Instanz extern hatten wir äh, Computerspiele, in der Instanz Inspire Metal Alben und in der Instanz Archiv hatten wir äh, Filme von New Hollywood aufgenommen. Ähm, das heißt also, im weiteren Verlauf würde ich die Instanz extern mit den Computerspielen in den CSW füttern und sagen, okay, das sind die Metadaten, die rausgehen. Die Metadaten in der Instanz intern, die sieben Weltwunder belasse ich für mich. Die Metadaten Inspire, die Metal-Alben, die gehen raus nach Europa. Und ähm, im Archiv habe ich halt New Hollywood, weil ähm, die habe ich halt aufgenommen, die will ich einfach im Katalog haben, aber mit denen mache ich nichts anderes, als die im Archiv behalten. Und das ist die Inst Idee der Instanzen. Das heißt, ich mache in der Instanz intern und Archiv andere Sachen wie bei extern und Inspire. Und deshalb wurden die eingebaut und man kann ziemlich einfach so Instanzen erzeugen, auch wiederum im Backend unter Datenquellen, nicht unter Instanzen. Die haben einen Namen und die haben einen Slug. Den Slug haben wir ja umbenannt. Das ist ein interner, interner Name einfach nur. So, und wenn man eine Instanz angelegt hat, dann kann man dann für ähm, die jeweiligen Hierarchy-Level, also Datensatz, datensatz reihe Service, noch sagen, in welcher äh, Datenquelle Instanz die erstmal vorkommen können. Ich kann dann sagen, in der Instanz äh, ähm, Inspire werde ich keine Services aufnehmen, falls man das haben wollte, sondern nur Datensätze. Also sowas könnte man theoretisch sagen, war natürlich das Anti-Beispiel, aber okay. Ähm, und dann hat man halt genau hier diese Instanz in der Oberfläche, hier sieht man noch eine weitere Instanz, eine Systeminstanz, das ist die Quarantäne, wo man jetzt gesagt haben, erstmal alle Sachen, die falsch sind, landen da. Das ist eine Instanz und müssen von da aus weiter verarbeitet werden, angeguckt werden. Ähm, das Ding ist automatisch jetzt bei MetaDot dabei. Für Leute, die sowas nicht brauchen, wird es nur eine Instanz geben, denke ich mal. Für Leute, die sagen, okay, ich habe interne Metadaten, ich habe externe Metadaten kann man dann auch sagen, okay, macht mal zwei Instanzen. Man könnte sogar sagen, in den internen Metadatensatz kommen völlig andere äh, Metadaten rein als in das Externe. Ganz andere Formulare, sowas könnte man auch sagen. Ähm, noch so ein bisschen Kleinigkeiten. Wir haben Plugins. Ähm, Plugins hatte ich letztes Mal schon vorgestellt. Plugins können eine eigene Logik äh, und eigene Profile machen. Also wir liefern die Metador jetzt mit unserem Metada äh, Metador, mit unserem wergroup Profilen aus, hatten jetzt für das Landesvermessungsamt eigene Plugins gemacht. Da ist eigene Logik drin und sind eigene Profile drin, ganz klar. Ne? Und so läuft das dann halt weiter. Also jeder der irgendwie sagt, ich hätte gern das Ding und ich will so ein bisschen abweichen von den Formularen, die wir jetzt da per Default rausgeben, kriegt halt ein Plugin, wo neue Formulare drin sind, neue Logik von der Validierung und so weiter. Die kann man in der Administration an- und ausschalten, man kann auch welche theoretisch importieren. Dafür müsste man welche als ZIP schon mal vorbereitet haben, was wir nicht haben. Momentan werden die einfach ins Verzeichnis so gelegt. Ähm, aber klar, wir haben jetzt das äh, Basisprofil, das Adressprofil, äh, die Adressverwaltung ist auch als Plugin geschrieben, äh, wird aber von der Workgroup halt ausgeliefert. So, jetzt kommen wir mal zu dem spannenden Teil, CSW. Äh, wir hatten äh, die Notwendigkeit, einen CSW zu, einzubauen in den Metador. Äh, hat man die Möglichkeit, aus dem reichhaltigen Angebot einen auszusuchen oder einen selber zu schreiben? Und aus bestimmten Gründen haben wir selber eingeschrieben. und der ist drin. Der wird aber erstmal nicht als Open Source mit von Metador veröffentlicht, weil er bestimmten Kriterien erstmal nur entspricht und wir dann gucken müssen, was dann noch passieren wird. Die Idee ist eigentlich, dass wir den erstmal verkaufen und dann irgendwie natürlich ausliefern an den Kunden als Open Source, aber wird erstmal nicht im Repository sein. Das ist alles noch nicht ganz äh, klar, aber das ist so die Richtung, in die es geht. Weil der war auch recht viel Arbeit gewesen und unterstützt aber jetzt einige Sachen, die äh, ganz gut passen. Kann man in der Administration einrichten, in CSW. Ähm, das sind die allgemeinen Einstellungen, da gibt man erstmal die Sachen an, die in den Capabilities landen werden. Ist jetzt nicht so spannend. Ne? Dann kann man neuen CSW anlegen. Ähm, neuen CSW anlegen sieht man jetzt schon, der hat eine Quelle intern. Also der bezieht sich auf eine bestimmte Instanz. Jetzt habe ich hier die interne genommen weil ich in dem Beispiel dann doch nur eine interne Instanz hatte, aber es wäre halt extern, Inspire würde man sagen, darauf brauche ich ein CSV. Äh, kann auch so ein paar Sachen eingeben, kann auch hier wiederum Sachen von den Capabilities übertragen und dann kann man Requests abschicken an das Ding. Ja, zwei Minuten noch. Und hier habe ich jetzt über Postman mal ähm, den Get-Capabilities-Request an das Ding abgeschickt äh, an meinen Localhost ähm, und da kommt es zurück. Und hier sind halt auch meine Keywords, CSW, Yeah und so, so, die ich halt hier auch, Falsche Folie, die ich auch hier eingegeben hatte. Ne? So, äh, zweiter Request ist jetzt hier ein Describe Record Request. Ergebnis ist unten. Und das sind jetzt wieder diese Postman-Geschichten, das heißt, man sieht immer nur diesen, diesen Post Request. Äh, und den Response, ach du Schande. Das wäre ein Get Feature by ID Request gewesen. Das ist ein Get Records Request mit... Ähm, einem Properties be equal of Subject, wo geguckt wird, ist da irgendwie digitale äh, Orthofotos drin. Und es wird eine AND-Verknüpfung gemacht, nochmal auf Subject, wo ich irgendwas anderes gesucht habe. Und er kriegt halt ein Resultat zurück mit dieser ID. Ähm, also das ist ein Request, den wir unterstützen. Und dann haben wir jetzt hier ein Transaction Request, weil diese CSW können auch dann freigeschaltet werden für ein Insert, was wir für das Projekt brauchen. Das heißt, aus einer bestimmten Datenfälle werden Metadaten importiert. Das ist das Beispiel dafür und er meldet halt zurück, oh, ich habe äh, einen insertiert, einen eingefügt. Ähm, und äh, da oben ist der Request halt, der da ist. So, das Ganze geht jetzt mit dem CSW halt auch irgendwie nur auf äh, diese ähm, MD-Metadaten-Output-Schemes. Ähm, ist also ein bisschen beschränkter von den, von den äh, Möglichkeiten, die man als CSW sonst so hätte. Deshalb geht das Plugin momentan vom Kugis nicht, weil das geht nämlich, glaube ich, aufs ähm, äh, ein anderes äh, Schema. Ähm, und natürlich gehen einige, nicht alle, aber die meisten API so Requests und Filterkriterien. Ähm, ich fange da so ein bisschen an zu stocken, an, weil ich es nicht ganz genau mehr weiß. <lacht> Müsste ich selber nochmal nachschauen dann. Äh, ziemlich großartig eigentlich, um das Ding zum Beispiel auch harvesten zu lassen, um, um solche Dinge zu machen und natürlich auch Metadaten, was hier der Hauptgrund ist, halt auch über einen transaktionalen CSW reinzuschieben. Ähm, damit bin ich eigentlich schon am Schluss. Also allgemein, wir versuchen diese, diese, äh, diese Grundzüge von Metador jetzt versprochen, versuchen wir, also wir versuchen versprochen, das im September, äh, im September, im Sommer zu veröffentlichen. Ähm, das ist dann auch fertig. Wir werden noch ein paar Anpassungen machen müssen, dass es halt auf GitHub rauskommt. Das ist das Einzige, was dann noch zu tun ist. Die Bestandteile von dem Ganzen werden ähm, sicherlich die Profile sein, äh, die dann in den Basisprofilen sind. Also wo wir mal gucken, was wir noch rausnehmen, reinlassen oder ob es so rausgeht mit allen komplexen Geschichten. Ähm, CSV müssen wir halt mal schauen. Ähm, eine Sache dabei noch, wenn Sie da Interesse haben, was müssen Sie wissen und vorbereiten, äh, großer Punkt, wenn Sie sowas einsetzen, ist, dass wir wissen und von Ihnen erfahren, was Sie damit machen wollen. Weil es gibt Unterschiede. Es gibt Leute, die ähm, ähm, Datenanbieter sind in einer oberen Behörde oder sowas, die haben ganz andere Anforderungen als kleine Kommunen, als Kreise, als Städte. Äh, der Unterschied ist, die einen wollen Daten rausgeben und zum Beispiel ISO-Inspire-konform anbieten, die anderen wollen Daten finden das sind unterschiede auch wie man so ein ding nutzen kann und äh, wo ich Metador gerne dann auch in zukunft hätte wäre eher daten zu verbinden daten zu finden halt ähm, die nicht unbedingt diesen anspruch genügen müssen hier so inspire konform rauszugehen weil viele müssen das gar nicht mal machen aber die haben halt einen wust von test 1 test 2 test 3 diensten und daten und sowas halt zu verbinden dafür ist natürlich so ein äh, katalogsystem sehr sehr gut aber das müssen wir schauen da ist die zukunft noch ungewiss ich freue mich auf jeden fall wenn das Ding im Sommer äh, mal veröffentlicht ist. Und wir geben auf der Wehrgroup-Seite dann erstmal Bescheid und gucken mal, wie wir da auch eine Community weiter aufbauen können dann. Das war's bei Fragen, Mails an mich und Dankeschön. Ja, erstmal danke für den umfangreichen Vortrag. Gibt es Fragen? Ja, ich habe eine Frage und zwar, ähm, kann man Metador noch als Frontend für GeoNetwork Open Source benutzen oder ersetzt jetzt euer CSW äh, die, ähm, wenn diese Kopie? Wenn wir haben, dann könnte das das ersetzen, aber es geht immer noch, dass man den verknüpft mit äh, GeoNetwork. Das Prinzip ist immer dasselbe gewesen und das hat sich nicht verändert. Wir haben auch bei Metador jetzt noch eine Exportgeschichte, die man festlegen kann. Also welche Instanz will ich wo exportieren? Was dann immer passiert ist, dass die äh, Metadaten als XML im file ausgeschrieben worden sind und dann von Geonetwork über ein File-Harvester. Das würde immer noch gehen. Also das habe ich jetzt einfach nicht mehr gezeigt. Aber das ist noch drin. Ähm, wenn man dann selber den CSV hat, dann kann es das durchaus ersetzen. Also gerade denke ich mal für, für Harvesting-Geschichten aus der GDI oder sowas, ähm, wer weiß, was da passiert, einfach nur mit so einem Endpunkt, das müsste schon funktionieren eigentlich. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja, mich würde mal interessieren, ähm, was hat denn bei den bestehenden CSW-Lösungen nicht gepasst, dass ihr euch dazu entschlossen habt, das nochmal äh, ja. selbst in die Hand zu nehmen? Das war, ist eine gute Frage. Wir hatten mit äh, Angelos gesprochen, vom PyCSW vor allen Dingen, weil das ein sehr vielversprechendes kleines Ding ist und ähm, hatten sogar uns da ein bisschen überlegt, wie wir das machen könnten. Wir schreiben in PHP, der ist ein Python, also hast du erstmal so ein bisschen die Sprachbarriere, aber auch da hätten wir einen ähm, Ansatzpunkt finden können, in dem wir weiter hätten forschen können und gucken, weil über die Datenbasis über die Verknüpfung von der Datenbasis hätten man das gemacht. Letzten Endes hat sich äh, unser Chefentwickler dagegen entschieden, weil er die Sachen in der Hand haben wollte und dachte, durch die speziellen Anforderungen, die wir halt bekommen aus dem Projekt heraus, wo viel Logik drin ist, viel ähm, verflixte Sachen sich noch entwickeln können, ähm, will er selber machen. Und dann hat er sich entschieden, das selber zu machen. Es ist eine gewisse Schutzbe dabei, sowas zu äh, machen ähm, und ähm, er passt halt zum Projekt sehr gut, ne, aber es ist jetzt kein CSW in allen möglichen Formen und Farben halt, wie es das gibt, sondern und das ist halt auch so ein bisschen den Grund zu gucken, was wir damit machen werden, denn ähm, halt zu sagen, auch nur ein Output-Schema zu machen ist eine Einschränkung, kann man sich halt schon darauf konzentrieren, das muss halt so ein bisschen noch die Erfahrung sammeln da daraus. Ne? Ähm, hätte es anders funktioniert, wahrscheinlich ja, jetzt im Nachhinein vielleicht, ähm, aber es sind schon ein paar spezielle Sachen, die wir da ähm, auch dann mit Anglos hätten sicherlich machen können, Instanzen, Geschichten oder sonst was, hätte mal gucken müssen. Ne?